Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier werdet ihr Let's Plays mit folgenden Spielen sehen. City Skylines FIFA 16 Euro Truck Simulator Und Minecraft. Hier wird es aber nicht nur Gaming geben, sondern verschiedenste Bilder aus anderen Ländern in Form von Vlogs. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Wenn ja, dann abonniert doch gerne und jetzt viel Spaß bei diesem Kanal.